Hallo liebe Mitreisende Nun ist es passiert Nun ist es endgültig passiert Ich bin von einem Dämon besetzt worden Eigentlich von einem ziemlich niedlichen Dämon Und wie es dazu gekommen ist, möchte ich euch kurz mal so ein bisschen erläutern Es handelt sich hierbei um Maxwells Dämon Den habe ich vorher gar nicht gekannt In der Wärmetechnik gibt es den Maxwells Dämon. Und da geht es eigentlich nur darum, dass es die theoretische Möglichkeit gibt, dass wenn man jetzt äh, zwei verschiedene Kammern hat und man da eine kleine, eine winzig kleine Öffnung zwischen den zwei Kammern hat, dass sich auf der einen Seite mehr warme Moleküle sammeln als auf der anderen Seite. Und man deshalb praktisch äh, nonstop eine Art Temperaturdifferenz hat. Und überall da, wo man eine Temperaturdifferenz hat, kann man Energie fließen lassen. Durch einen Seebeck-Effekt, durch PT-Elemente. Ja, hier solche PT-Elemente. Das ganze Problem bei diesem ähm, Temperaturdifferenz erzeugen ist ja die Energie. Ne? Man muss ja eine gewisse Art von Energie aufwenden, um das auf der einen Seite warm zu machen, beziehungsweise das auf der anderen Seite kalt zu halten. Ja, und ähm, da ist die Effizienz hier bei so einem PT-Element. Ähm, Ziemlich schlecht, ne? jeder Kompressorkühlschrank ist da viel besser, um irgendwie Kälte äh, zu generieren, also eine Wärmepumpe praktisch ähm, zu machen. Und ist ja eigentlich ein schöner Effekt, wenn man jetzt äh, das Fenster aufmacht und draußen ist es 4 Grad plus und hier drinnen ist es 20 Grad plus, wenn man das Fenster aufmacht und nur die 4 Grad von draußen noch mit reinholen könnte. Ne? Das wäre ja echt ein tolles Ding, wenn man das energiesparend hinkriegen könnte. So, und der Erste, der mir in meiner ähm, Bastellaufbahn da über den Weg gelaufen ist, der da eine Lösung präsentieren konnte, war der Watzelsfritz mit seiner Repulsine, was heißt seiner Repulsine, also mit der Repulsine, wo der Watzelsfritz mit dran gearbeitet hat. Ne, Fritz Watzel, viele kennen ihn bestimmt, wer ihn noch nicht kennt, er war 17 Jahre alt, als er damals in den 50er Jahren zusammen mit Viktor Schauberger an der repulsine gearbeitet hat und diese repulsine soll ja im verdacht stehen also ihr wird propagandamäßig angedichtet dass diese repulsine in ufu antrieb sein könnte also in antrieb der da nur durch die luft wärme angetrieben da seine arbeit verrichten könnte so und bei dieser repulsine ähm, hat die hat mir der fritz ja auch als äh, klimato vorgestellt und da ist es auch so dass man angeblich auf der einen seite wärme erzeugen kann und auf der anderen seite äh, kälte erzeugen kann ja, jetzt ist da halt nur schwer da irgendwie strom rauszuziehen in dieser anordnung wie er es da gemacht hat aber dafür war es ja auch ursprünglich gar nicht konzipiert ursprünglich sollte es ja eine turbine sein ja, und den zweck hat es ja eventuell auch erfüllt ich habe bis heute keine funktionierende gesehen ich kenne aber auch noch niemanden der so richtig richtig professionell an dem thema arbeitet ich kenne einige bastler die da auf wasserenergetisierung aussehen und sich deshalb die scheiben herstellen aber ich habe noch niemanden kennengelernt der damit wirklich so einen ufo antrieb realisieren wollte ja, mal schauen Neulich habe ich eine anfrage aus kanada bekommen die wollten sich dem ganzen thema mal widmen und na mal schauen alles neue bringt der mai und das haben wir ja jetzt bei der gelegenheit möchte ich gleich mal noch so ein paar bilder die ich zuletzt bekam vom fritz um die welt senden weil ich jetzt nicht genau weiß wo er ist die letzten infos ich weiß noch was mitbekommen habt, er ist ja dann in ein altersheim gekommen und hat dann mal einen hilferuf aus dem altersheim gesendet und der war auch sehr erfolgreich. Viele Leute haben ihm daraufhin geschrieben. Und die letzte Info, die ich dann bekam, war, dass er dann in ein anderes Altersheim verlegt wurde, wo aber bis jetzt niemand die Adresse rausfinden konnte. Und ich hoffe inständig, dass er in das Altersheim gekommen ist, wo seine Frau untergebracht war. Und dass das dann im Endeffekt doch alles gut ausgegangen ist. Ja, er war schon über 80 Jahre alt gewesen, als ich ihn 2010, 2011 kennenlernte und das hier sind dann Bilder von 2020, 21 glaube ich, vom letzten Jahr war das gewesen und ja, dem Steppes nochmal ganz ganz lieben Dank, dem Steppes Wellmann ganz lieben Dank, dass er den Fritz da nochmal besucht hat und ja, alles Gute dir Fritz. Ne, spult vor. Das ist kein schönes Thema und ich weiß auch nicht, aber irgendwie hat meine Katze ähm, sich ein Katzenklo rausgesucht, wo sie wunderbar reinen Urin produziert sozusagen und das konnte ich mir dann nicht nehmen lassen, das ganze Zeugs mal zu sammeln und bin dann parallel, währenddessen ich das Problem mit dem Katzenklo so irgendwie lösen wollte, dann auf dieses urin thema gestoßen. Da ne, gibt es ja die Möglichkeit eine stinknormale Batterie herzustellen äh, mit äh, Urin als Elektrolyt sozusagen. Das wäre die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit wäre, ähm, Wasserstoff herzustellen mit Urin. Ne? Praktisch äh, anstelle von Natronlauge oder diesem Kaliumhydroxid Urin zu benutzen. Und ich wusste die ganze Zeit gar nicht, was soll denn daran besser sein als der Rest. Ne? Überall wird dem Ganzen nur 70% Wirkungsgrad nachgesagt. ja Und was bringt das, 100% Energie reinzustecken, wenn du dann 70% nutzen kannst, was dann an Wasserstoff rauskommt. Ja, das ist ja, bringt ja eigentlich so weiter nichts wenn es jetzt um die reine energieversorgung geht was ich dabei aber übersehen habe und wo ich dem stefan von over unity auch wirklich dankbar bin dass er an so vielen themen als pionier damals dran geblieben ist also deine arbeit ist wirklich unbezahlbar stefan ähm, habe ich mir das video zu dem uringenerator aus nigeria noch mal angeguckt und da sagt er so ganz nebenbei dass das geheimnis daran die 2% Urea sein sollen. Eben ähm, Urin, was halt dieses Urea-Zeug drin hat, ungefähr 2% Urea ist in Urin immer drin und Urea spaltet sich halt schon bei 0,37 Volt äh, in Wasserstoff und Sauerstoff. Also 2% sollen Harnstoff im Urin drin sein, wenn er frisch ist. Ne, also das steht jetzt schon ein bisschen. Ich glaube, der ganze Harnstoff ist schon irgendwie zersetzt worden durch die Bakterien. Aber wenn das frischer Urin ist, dann ähm, braucht man keine 1,37 Volt mehr, um Wasser zu spalten, was man normalerweise bräuchte. Na, normalerweise müsste man dann, wenn man eine Wasserstoffzelle hat, äh, mindestens 1,3-1,4 Volt auf die Zelle draufhauen, damit hier drin anfangen ähm, das Gas, also die Gasproduktion, dass die dann startet, dass da Blubberbläschen entstehen. Und mit den 2% Urea-Harnstoff drin bräuchte man damit angeblich nur 0,37 Volt damit es funktioniert das war praktisch der ganze Schlüssel der mir die ganze Zeit zu diesem Aha-Effekt gefehlt hat warum das mit der Urin so super gehen soll und dann kann man es angeblich wirklich schaffen so wie es die Mädels da in Nigeria zeigen ähm, praktisch einen Notstromgenerator so umzurüsten indem er den Zündzeitpunkt nur 15 nach vorn verlegt glaube ich guckt euch das Video vom Stefan auch noch mal an auch wenn er gerade sehr müde ist wo er das Video beschreibt also wenn ihr wirklich auf die Infos aus seid, dann könnt ihr über die Stimmung vom Stefan da hinweg gucken, aber da hat er wahrscheinlich ziemlich viel gerade am Laufen gehabt und hat es dann so wirklich mit letzter Kraft dann gemacht, das Video, aber danke, dass es das gemacht hast, Stefan. Und da wird nochmal ganz genau im Detail beschrieben, auf was man alles achten muss. Und dann würde es reichen, dass man dann mit einem Liter Urin sechs Stunden sein Notstromaggregat betreiben könnte und so um die 200 Watt Überschuss praktisch noch nutzen könnte. Ne? wäre so als zwischen, zwischen notlösung wenn man so gar nichts weiter hat, außer Notstromgenerator zum Beispiel <lacht> und eine alte Autobatterie und ein paar Metallplatten. Ähm, ja, das wäre eine Notlösung. Aber ja, so, jetzt zur, nee, das kenne, es ist nee, ich sag das Wort nicht. Ne? Es ist eine Lösung. Ich weiß nicht, ob es die Lösung ist. Ich weiß auch noch gar nicht, ob es überhaupt eine Lösung ist, aber bisher ist in meinem Kopf bin ich noch keine Sackgasse geraten, nachdem ich mir dieses ganze Ding theoretisch durchdacht habe. Und zwar um was geht's? Es geht um den sogenannten Jupiter Generator von Rolf Kranen. Das ist praktisch eine Anordnung aus drei verschiedenen Ebenen und in der einen Ebene wird Kühlflüssigkeit durch die Rotation nach außen geschleudert. Dort wird es natürlich verdichtet und dann durch Düsen in die zweite Kammer umgeleitet, wo die Flüssigkeit dann unter hohem Druck in die Mitte spritzt, in der Mitte auf den Tropfenabscheider gerät, was im Grunde dann dieser Maxwellische Dämon im Endeffekt in dieser Maschine darstellt. Und durch diesen Tropfenabscheider ist es dann möglich, dass die Flüssigkeit wieder nach unten zurück in die Kammer fließt, und dann wieder nach außen geschleudert wird. Während diesen Prozesses, also des andauern äh, verdichtens und, und, und ähm, entdichtens, ne, wie, wie sagt man dazu? Ne, ähm, ähm, Kompression, E-Dekompression, ne, so ungefähr, entsteht ja immer Kälte und Wärme. Ja, das heißt, zwischen den zwei Platten bildet sich dann ein Temperaturgradient heraus und wenn man es schafft, jetzt dazwischen PT-Elemente zu setzen, kann man dann Strom abnehmen. Und dann könnte man verschiedene Etagen übereinander machen und die Kraft, die man bräuchte, um dieses ganze Ding zu drehen, wenn das ein bisschen besser aufgebaut ist als das hier, ja, ihr könnt es euch vorstellen, äh, wie es halt eigentlich drehen sollte. Also nicht so wie hier, ne? das ist dann viel besser. Ähm, jedenfalls bräuchte man dann für den Motor, der das ganze Ding dreht, keine Mehrenergie. Sozusagen. Weil ja diese, diese, diese Flüssigkeitsbewegung im Innersten keinen Lenz erzeugt, so wie wir es ja aus unserem elektromagnetischen zeugs hier kennen ne, mit, mit magneten und spulen da hat man immer so einen Lenzeffekt. je höher man mit der drehzahl und mit der last geht sozusagen und das dürfte man jetzt hier nicht haben wenn das ganze ding funktioniert der rolf ich habe den rolf kontaktiert ich habe mit ihm telefoniert und mich hat interessiert, wie er dann auf die Idee gekommen ist, ob er von der Reposine vorher schon mal was gehört hat, ob er das als Vorbild genommen hat, zum Beispiel, ne? ob, ob er die ganze Story und so kennt. Dann hat er gemeint, er kennt zwar den Jörg Schauberger, aber auf die Idee ist er mehr oder minder durch Zufall gestoßen. Ne? Und zwar soll das sich folgendermaßen zugetragen haben. Der Rolf ist eigentlich ein ziemlich großes Tier, in Anführungszeichen, in der äh, Kältetechnik. Ja, der ist da oft auf Messen unterwegs und, und wird da schon seit, seit Jahren als anerkannter ähm, Profi in dem Gebiet eben anerkannt. Und, und so wird auch mit ihm gesprochen. Und als er dann seinen Jupiter-Generator auf so einer Messe, in der theorie vorgestellt hat hat er die Kom das komplette gegenteil erlebt da hat, er, da hat er gemerkt wie es ist da komplett als blödmann behandelt zu werden und na, da hat er wirklich die zwei welten gesehen und ähm, es ist ihm auch denke ich nicht unbedingt also er muss jetzt mit der maschine kein geld machen sozusagen weil es ist wirklich ein Zufallsobjekt. er wollte eigentlich den kältetrockner konzipieren bei der Konstruktion dieses Gerätes ist ihm dann aufgefallen, dass man ja auch Strom damit machen kann. Ja, also ist er praktisch von einer, was heißt ganz anderen Herangehensweise, aber schon von einer anderen Herangehensweise daran gegangen, als es Viktor Schauberger gemacht hat und ähm, äh, Fritz Watzel das dann verfolgt hat. Aber hat im Endeffekt eine ziemlich ähnliche Maschine entwickelt, die auch die Wärme... Ähm, trennen kann sozusagen wenn sie denn funktioniert und dann ist das eigentlich ein tolles ding es muss, es muss nur die ganzen kleinen einzelnen dinge müssen funktionieren so. und dazu gibt es mehrere punkte die einen da in den sinn kommen könnten und zwar wenn jetzt diese flüssigkeit nach außen getrieben wird muss ja irgendwie gewerkstelligt, also bewerkstelligt werden, dass dann die Flüssigkeit durch die hohe Drehzahl, die ja nach außen gesteuert wird, dann trotzdem wieder nach innen gespritzt werden kann. Ne? Dass die überhaupt das Innerste erreicht. Ne? Weil ansonsten wäre ja dann sowas hier möglich. Ne? Wenn das die ganze Zeit schon gehen würde, dann ja. die Dinger gibt es jetzt zu kaufen aus China. Ich habe sie mir mal besorgt. Äh, ja, aber dann müsste das ja funktionieren, oder? Ja, schön wäre es gewesen. Hier ist die Auflösung. Es ist usb-buchse mit dran und hier oben ist ein kleiner motor eingebaut mit einer kleinen rolle der dann wenn er läuft das ding hier ordentlich beschleunigt. ja das wäre schön wenn es so funktionieren würde ja und ähm, in china sind sie sogar so dreist was heißt dreist ich meine ich bin selber schuld ne? da ist nämlich gar kein usb mit dabei ne? das ist wirklich nur holz wirklich nur und es wird ja auch offiziell als skulptur verkauft ne? es ist eine skulptur es ist eine skulptur ne? aber egal mit welcher geschwindigkeit ich das hier reinhau, irgendwie wird das irgendwie gar nichts na gut, jetzt könnte wir hier oben vielleicht noch einen Schauberger Trichter machen, dass sich die Kugel sich richtig richtig eintüdelt. Das mache ich vielleicht mal, wenn ich Bock habe. Aber ansonsten dürfte das ja eigentlich nur funktionieren, ne, wenn die Kugel hier unten schwer ist und hier ähm, in den gasförmigen Zustand wechselt und dann hier oben, hier oben irgendwann irgendwie kondensiert und dann wieder flüssig wird und dann wieder runter geht ne, wäre eigentlich die einzig logische Erklärung wie es gehen könnte so ähnlich muss es auch dem Holz wahrscheinlich in den Sinn gekommen sein weil genau das hat er nämlich experimentell ermittelt ob das wirklich funktioniert und hier seht ihr einen Vergleich von zwei Röhren ne, die er praktisch auf seine große drehende Maschine aufgespannt hat und die lässt er jetzt rotieren und ähm, in beiden, mit beiden Röhren geht er, ich glaube, mit 5 Bar Druck ran. Und die Wassersäule schafft es nicht in die Mitte zu kommen. Ne? Wenn er jetzt da aber Gas draus macht sozusagen, ist der Druck so hoch, ne, dass die theoretisch eine Säule von 50 Meter schaffen würde und äh, mit Leichtigkeit in die Mitte zurückgespritzt werden kann. So, ob er jetzt den Druck auch zusammenbekommt mit dieser Drehzahl, das hat er auch getestet, mit seinem Düsentest. Na, das funktioniert auch soweit. Und... Dann muss das in der Mitte eigentlich nur noch kondensieren. Ne? Und da hat er eben diesen Maxwellischen Dämon in der Mitte eingebaut, diesen Tropfenabscheider. Und hier seht ihr auch, dass das, wenn man da mit Gas drauf geht, einwandfrei funktioniert. Und dann in der Mitte auch unter. In der Mitte ist ja die Drehzahl dann sowieso nicht so enorm ausschlaggebend ne? von der Fliehkraft her dass es dann durchaus wieder nach unten tropfen könnte, um dann den Kreislauf von Neuem zu besorgen. Rolf macht das komplett, momentan mit, mit, mit einem kleinen Team, äh, neben seiner Hauptarbeit sozusagen. Das ist praktisch so ein, so, so ein Hobby von ihm, diesen Generator zu entwickeln und ist momentan dabei eine gute möglichkeit zu finden die temperatur an die peltier-elemente zu übertragen also so wie ich das verstanden habe würde es mit gel wahrscheinlich ganz gut funktionieren nur treibt es das gel natürlich auch nach außen ich weiß nicht ob da kleine gelkissen funktionieren würden oder ich weiß nicht was es da noch für ideen gibt das ist momentan an der stelle hängt er momentan sozusagen und vielleicht kommen ja hierdurch irgendwelche Ideen zustande, die ihm da helfen können. Ansonsten helft mir mal bitte da irgendwelche eventuellen Fehler noch zu bereinigen, falls ihr da irgendwo auf alle Fälle seht, hey, das hast du, das habt ihr ja vollkommen übersehen, dann. Lasst es uns auch mal bitte, ich sag schon uns, also mich interessiert es erstmal, mich hat jetzt der Dämon besetzt. Danke Rolf. <lacht> Na gut, okay, wir haben schon irgendwie durchkommen. Ja, ja. wenn ihr da irgendwas sehen solltet, dann äh, lasst einfach mal in den Kommentaren stehen. Aber wie gesagt, wenn das Ding funktioniert, dann <lacht> ist das... Ich, nee. ich habe da schon so oft drüber nachgedacht schon so oft stand man an dem Punkt, aber diesmal diesmal gibt es logisch noch nichts wo man sagen könnte nee. die einzelnen Experimente sind auch schon gemacht, hier hatte er zum Beispiel ein Experiment gemacht, wo er gezeigt hat, dass eine innere Rotation in einem System wirklich keinerlei Auswirkungen hat, also sowas wie einen Lenzeffekt erzeugt das heißt, du brauchst wirklich nicht mehr Energie, das Ding dann ähm, schneller drehen zu lassen und äh, die Kraft, die steigt dann nicht exponentiell an, wie es bei so einem Lenseffekt eben ist. Ja, und das sind doch alles ganz gute Zeichen. So, hier am Ende noch mal die Filme, die er hat machen lassen, aus seinem Privatbudget von sehr professionellen Filmemachern. Und ja, so ist auch so der ein oder andere Gimmick dabei, ne, die. Ey, Nein, nein, nein, ich sag gar nichts. Uh, uh, uh, uh, uh. Das ist der Einstieg, Leute. Das ist der Einstieg. Ihr seht die Wahrheit, wenn ihr es wollt. Auch heute dabei. Unsere Welt hält für uns immer wieder sehr erstaunliche Phänomene bereit. Nehmen wir zum Beispiel einen Kreisel. Einmal in Rotation versetzt, dreht er sehr lange, weil die Reibung am Kreisel auf unserer Erde relativ gering ist. Irgendwann aber hört er auf zu drehen. Denn zum einen entsteht aufgrund der Schwerkraft Reibung zwischen Boden und Kreisel, zum anderen sind es Luftteilchen, die den Kreisel abbremsen. Sobald wir aber in den Weltraum gehen, in dem ein Vakuum herrscht, stellen wir etwas Faszinierendes fest. Ein in Rotation gesetzter Kreisel dreht sich hier für immer und ewig, da keine Reibung ihn abbremsen kann. So drehen sich auch die Planeten seit Milliarden von Jahren in unserem Universum, ohne dass ein Motor oder eine andere Energiequelle sie antreibt. Auch unsere Erde mit ihrer Atmosphäre und den Ozeanen rotiert mit einer praktisch konstanten Geschwindigkeit, seit Milliarden von Jahren, ohne eine konstante Energiequelle für die Rotation zu benötigen. Und das, obwohl in der Atmosphäre, unseren Ozeanen und unter der Erdkruste kontinuierliche Strömungsprozesse stattfinden. Diese Strömungsprozesse sind eigenständige Mechanismen, die unabhängig von der Erdrotation stattfinden. Denn unsere Erde bildet als Ganzes ein geschlossenes System. Das bedeutet, dass alle diese inneren, beweglichen Mechanismen keinen Einfluss auf die Erdrotation haben. Dies soll in den folgenden Beispielen veranschaulicht werden. Aus einem Boot wird Wasser mit Hilfe eines Wasservorrats und einer Pumpe herausgespritzt. Der Wasservorrat ist dabei nicht mit dem Meer verbunden. Aufgrund der wirkenden Kräfte bewegt sich das Boot. Wird das Boot dank einer Kuppel aber zu einem geschlossenen System in welchem der Wasserstrahl das Boot nicht mehr verlassen kann, bewegt sich das Boot nicht mehr. Wird der Wasserstrahl in einen Trichter gelenkt, so bildet sich ein geschlossener Kreislauf. Dabei agiert das Boot mit der Kuppel als ein geschlossenes System, genauso wie unsere Erde. Wird der Wasserstrahl seitlich aus dem Boot gespritzt, dreht sich das Boot. Wird der Wasserstrahl hingegen in ein System aus Trichtern gelenkt, die einen Kreislauf und so einen geschlossenen Strömungsprozess bilden, bewegt sich das Boot nicht. Auch innerhalb unserer Atmosphäre und insbesondere in den Ozeanen finden solche endlosen und in sich geschlossenen Strömungsprozesse statt, die es nicht vermögen, die Erde in ihrer Rotation abzubremsen oder zu beschleunigen da die Erde ein rotierendes, geschlossenes System ist, das mit einer konstanten Geschwindigkeit dreht. Dabei können diese Strömungsprozesse auf der Erde mit Hilfe von Wasserkraft- und Windkraftwerken in elektrischen Strom gewandelt werden, und zwar ohne dabei die Erdrotation abzubremsen. Die Erdrotation würde auch nicht abgebremst, wenn wir eine Erde hätten, die im Inneren mit Wasser gefüllt wäre. Bei Erhöhen der Rotationsgeschwindigkeit entsteht durch die Massenträgheit des Wassers kurzfristig Reibung zwischen der Innenseite der Erdwand und dem Wasser. Sobald jedoch eine konstante Drehzahl von zum Beispiel 500 Umdrehungen pro Minute erreicht ist, dreht das Wasser im Innern mit 500 Umdrehungen pro Minute mit und es entsteht keinerlei Reibung zwischen der Erdwand und dem Wasser. Die Drehzahl bleibt ohne weitere Energiezuführung für alle Zeiten konstant erhalten. Dieses Phänomen kann bei allen rotierenden Körpern wie zum Beispiel unseren Planeten, beobachtet werden, denn es gibt nichts in der Schwerelosigkeit, was eine Rotation abbremsen könnte. So wird auch ein mit Wasser gefüllter Kreisel ewig rotieren, denn das Wasser im Innern ist fester Bestandteil der Rotationsmasse. Durch Einziehen einer Trennwand zwischen dem oberen und dem unteren Bereich in diesem Kreisel wird das Wasser im unteren Bereich eingeschlossen. Oberhalb der Trennwand befindet sich Luft. Diese Luft rotiert ebenfalls im Inneren mit 500 Umdrehungen pro Minute, also genauso schnell wie Wasser und Kreisel. Im äußeren Bereich wird aufgrund des Eigengewichts des Wassers und der Rotation ein hoher Druck erzeugt. Direkt über diesem Hochdruckbereich befinden sich Düsen, die in die Trennwand eingearbeitet sind. Durch diese Düsen kann das unter Hochdruck stehende Wasser in Form eines Wasserstrahls geradlinig in die Mitte entweichen. Bei einem Kreiseldurchmesser von einem Meter und einer Drehzahl von 500 Umdrehungen pro Minute entstehen 3 bar Druck im Hochdruckbereich direkt unterhalb der Düsen. Bei 2000 Umdrehungen pro Minute bestehen schon 48 bar Druck. So kann das unter Druck stehende Wasser über die Düsen oberhalb der Trennwand in den Mittelpunkt des Kreisels spritzen. Der Wasserstrahl trifft in der Mitte des Kreisels auf eine Umlenkvorrichtung, durch die das Wasser wieder in den unteren Bereich zurückgeführt wird. So entsteht ein niemals endender Strömungsprozess. Ebenso wie die Strömungsprozesse auf unserer Erde, die die Erdrotation nicht abbremsen, wird auch dieser Strömungsprozess niemals den Kreisel abbremsen. Somit wird sich der Kreisel auch noch in 1000 oder 100.000 Jahren drehen. Dieser endlose Strömungsprozess ist imstande dazu, Arbeit zu leisten. Dies kann hier im Beispiel mit Hilfe eines symbolischen Turbinenrads gezeigt werden, welches durch den Strömungsprozess in Bewegung gesetzt wird, wodurch mechanische Kraft frei wird. Diese Kraft kann als nutzbare Energie diesem System entzogen werden, wobei keine zusätzliche Energie notwendig ist. Es kann demnach festgehalten werden, dass der gezeigte Strömungsprozess ein Energieerhaltungssystem darstellt, bei welchem ein Teil der Kraft entnommen werden kann, und zwar ohne, dass weitere Kräfte oder Energie dem System zugeführt werden müssen. Man muss lediglich anmerken, dass die Sonne dabei die Strömungsprozesse in der Luft und im Wasser auf der Erde aufrecht erhält. Analog erhält die Zentrifugalenergie die Strömungsprozesse innerhalb der Vorrichtung aufrecht. Dieses Phänomen ist nur durch die physikalische Größe des unendlichen Drehimpulses möglich. Somit ist die Energie unendlich. Dieser Prozess wurde bereits von Rolf Kranen in der Praxis mit Hilfe einer funktionstüchtigen Testvorrichtung bewiesen. Der von Rolf Kranen entwickelte dreistufige Zentrifugalverdichter besitzt drei Kammern in einem geschlossenen System. Die Wirbelkammer, die Mischkammer und die Kompressionskammer. In der Kompressionskammer befindet sich flüssiges Kältegas. Während der Rotation wird dieses Gas nach außen geschleudert und unterliegt so in Abhängigkeit von der Drehgeschwindigkeit einem hohen Druck. Die Mischkammer befindet sich direkt über der Kompressionskammer. Aufgrund des Drucks im äußeren Bereich der Kompressionskammer wird über Düsen das Gas mit Hochdruck in die Mischkammer befördert und gleichzeitig vernebelt. Durch die Expansion an der Düse wird das Gas extrem kalt und es entstehen einzelne Gasmoleküle, die am Düsenaustritt blitzartig beschleunigt werden und so in die Mitte der Mischkammer gelangen. Treffen die einzelnen Gasmoleküle auf den Tropfenabscheider, werden sie abgebremst und bilden sich dank der Struktur des Abscheiders zu größeren Tropfen aus. Diese Tropfen weisen schließlich ein höheres Gewicht auf, sodass die Tropfen aufgrund dieses höheren Gewichtes und der Rotation der Zentrifuge in den äußeren Bereich der Fangkammer und über eine Verbindungsöffnung zurück in die Kompressionskammer fließen. Dabei bildet das flüssige Kältemittel eine Art flüssige Wand innerhalb des Tropfenabscheiders. An dieser flüssigen Barriere wird das leichte Gas abgelenkt und kann durch eine oberhalb liegende Verbindungsöffnung in die Wirbelkammer einströmen. Dieses leichte Gas gelangt von der Wirbelkammer Mitte in den äußeren Bereich. Dabei bildet sich ein Gasstrom innerhalb der Wirbelkammer, der schließlich über Lufthutzen im äußeren Bereich der Kammer wieder zurück in die Mischkammer hineinströmt. Der Gasstrom wird zusätzlich durch den Venturi-Effekt der Düse unterstützt und sichert damit, dass entgegen der Zentrifugalkraft die Gasmoleküle in den Mittelpunkt der Zentrifuge gelangen. Es entsteht somit ein fortwährender Kreislauf, der schließlich einen Temperaturgradienten herausbildet, wie er hier zu sehen ist. Dieser Gradient kann verwendet werden, um Strom zu erzeugen. Pelletier-Elemente werden dazu zwischen den Schichten installiert. Mehrere Schichten können dann übereinander installiert und in ein vakuumiertes Gehäuse verbaut werden, sodass sauberer Strom erzeugt werden kann. Willkommen in der Welt der CO2-freien Energie. Durch die physikalisch veränderte Umgebung innerhalb der Anlage verändert die flüssige Masse ihre Eigenschaften derart, dass sich ein neuartiger Energieprozess bildet. Ohne Zuführung zusätzlicher Kraft oder Energie wird hier im Inneren endlos Energie erzeugt. Dieses Anschauungsmodell zeigt, dass mit normaler Gravitation der ausgestoßene Wasserstrahl niemals die 26 cm höher gelegene Wasseroberfläche erreichen kann. Um dies physikalisch zu realisieren, muss erstens das Gewicht bzw. der Druck der Wassersäule erhöht werden, zweitens muss die ausgestoßene Masse in sich beschleunigt werden. Bei diesen beiden Testaufbauten wurden unterschiedliche Flüssigkeiten verwendet und mit 5 Bar Druckunterschied ausgestoßen. Das obere ist die Wassereinspritzung, das untere ist diese Flüssiggaseinspritzung. Nach Verlassen der Düse entsteht im unteren Rohr ein minus 20 Grad kaltes Gasnebelgemisch, welches sich schlagartig ausdehnt. Dieser explosionsartige Phasenwechsel erzeugt eine enorm hohe Strömungsgeschwindigkeit. Mit diesem Beschleunigungsschub werden kleinste feuchte Partikel, die sich im Gasnebelgemisch befinden, bis weit über die oberkante der rotierenden Wassersäule hinausgetragen. Die Höhe der Wassersäule beträgt nur 26 cm während der Rotation in der Anlage. Durch die wirkende Zentrifugalkraft im Inneren der Anlage wird dasselbe Druck erzeugt, der normalerweise erst bei einer Wasserhöhe von 50 Metern entsteht. Innerhalb der Anlage werden mit dieser Technik Schweranteile aus der Gasdampfströmung im Tropfenabscheider verflüssigt. Die herausgefilterte Flüssigkeit wird oberhalb der Wassersäule zurückgeführt. Durch das kontinuierliche Zurückführen der flüssigen Masse in die darunterliegende Wassersäule bleibt der Druck erhalten. Dieses Beispiel dient der Erklärung, dass ein geschlossener Strömungsprozess keine abbremsende Wirkung auf die Rotation hat. Wenn der ausgestoßene Wasserstrahl die Wasseroberfläche erreicht, würde sich ein Kreisprozess bilden, der sich immer wieder durch die drückende Wassersäule von selbst auffüllen würde. Das muss ich nicht unbedingt lesen, oder?